12 mal 13, 156, 31 mal 31, 961. 15 mal 12, 180, Super. 25 mal 25. 625. 35 mal 35. 1225. Super, Amira. Ja, auf dem Finger 1000. 1225. 1225 plus, plus. 3142. Das Ergebnis ist 2360 Amira brav Ali.